Servus miteinander. Ja, ähm, Ich würde euch hier gerne was anderes sagen. Also eigentlich wollte ich euch präsentieren, dass ich in vier Wochen mit dem Motorrad und der Marion ähm, in den Urlaub fahre. Und dass neue Geschichten kommen auf dem Blog und es kommen wieder neue Videos und so. Nur leider am Feiertag am 1. Mai hat mich äh, die KTM verlassen. Also ich habe leider einen Motorschaden, wahrscheinlicherweise. Ihr wollt ja auch noch wissen, äh, was mit der Maschine passiert ist. Relativ simpel. Ich war am Dienstag in der Firma mit der Maschine, weil ich musste von einer Seite von München zur anderen Seite von München und das sollte in einer halben Stunde passieren. Und dann dachte ich mir, okay, nimmst du die Maschine, weil KT, die kann ja auch 200 fahren, ist ja nicht so das Problem. Also bin ich so 180 mal gefahren, also nicht dauerhaft, sondern das weiß ich immer wenn es mal ging, aber hat also so zwischen 160 180 so im Endeffekt durchgeprescht. Als ich dann nach Hause ankam, hatte ich mein gesamtes Bein voll Öl. Und dachte mir so, oh scheiße, ähm, ja da ist vielleicht irgendwas geplatzt, aber ist ja nicht so wild, das kann man ja schon selber reparieren, okay. Also machst du erstmal mal sauber und äh, schaust dann, was passiert. Als ich dann im Endeffekt gesehen habe, äh, ja sie ist sauber, dann äh, habe ich sie angelassen und wollte erstmal den Ölstand kontrollieren. Okay, Ölstand kontrolliert. Und habt gesehen, okay, ein Drittel noch voll, okay, kein schlimmer, kein schlimmer Act, alles ist easy. Also wieder aufgefüllt mit dem normalen Motul 1550. Also wirklich schlagartig macht es auf einmal back, back, back, back, back. Also man hat es auch wirklich gehört, dass auf einmal so wirklich die, die Ölförderleistung einfach, einfach versagt hat. Also es gab einfach gar keine Ölförderung mehr. Und dann hast du auch wirklich gehört, wie die Schläge auf den, von der Nocke direkt auf diesen Federteller drauf knallt. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, also ein bisschen im Stand laufen lassen. und Aber habe schon gesehen, so, dass, dass, dass normalerweise flackert, dass wenn, wenn das Motoröl warm ist, dann flackert im Endeffekt so ein bisschen so der, der, die, die, also die Ölleuchte. Und da musste normalerweise über 3000 Umdrehungen gehen und dann ist alles easy. Der Witz daran ist, es war dauerhaft. Okay, dachte ich mir, okay, machst es aus, macht keinen Sinn. Äh, ausgemacht, äh, dachte mir, okay, machst du einen Ölwechsel, weil, ähm, äh, schaust erstmal in den Luftfilterkasten, ob überhaupt Öl im Luftfilterkasten drin ist, weil verschlissene Kolben bedeutet automatisch, der Druck geht irgendwo anders hin, baut einen Druck im, im Motor auf und drückt dann oben aus der Entlüftung das Öl aus. Und da die dann, diese Entlüftung ist halt im Luftfilterkasten und... Das ist leider so aufgebaut, wenn das jetzt der Luftfilter ist, dann ist hier der erste Vergaser drin und dahinter der zweite. Und das Loch von dem, von dem, Ab, von dem Überlauf zeigt genau über den ersten Vergaser. Hm, ja, Vielleicht nicht so ganz die gute Idee, aber ist egal. Ja? Also das ist wieder KTM-like, aber was will man machen? So, jedenfalls, ich mache den Luftfilterkasten auf und sehe halt, okay, der Luftfilter, also er schwimmt nicht, aber er hat gut aufgesogen, das Öl. Und im Vergaser, ähm, Ansaugstutzen, hast du auch das Öl wirklich gesehen, ja. Und dann denke pff, okay, scheiße, ähm, ist kein gutes Zeichen. Machst einen Ölwechsel, vielleicht ist es ja noch nicht schlimm. Und ähm, Ölwechsel gemacht, hab dann Späne gefunden, ihr seht die dann mal jetzt hier kurz. Ähm, wenn man von links nach rechts geht, also von links ist so ein kleiner, schwarzer Metall, dann hast du einen langen. Der lange ist so circa 1 mm breit und 3 mm lang. Aber es ist halt ein hohen. Also man sieht wirklich so. Und das ist irgendwie nicht so geil. Und der, ähm, den Stopfen, den ihr seht, das ist der untere Stopfen, wo, die KTM hat mehrere Ölablassschrauben. Einmal oben in dem Reservoir. Der war im Endeffekt, da es auch ein Magnet dran, das hat ausgeschaut wie so ein, so ein Blumenstrauß. Das ist halt so. Mache ich euch auch mal kurz rein. War dann auch noch äh, die untere Ablastause, die seht ihr jetzt, äh, die habt ihr ja vorhin schon gesehen. Die hat halt wirklich links, rechts sieben. Ich zeige es mal kurz so. Und dann ähm, links-rechts diese Sachen. Gut, das waren nur Weichteile, also das war alles nur so Körnerchen, das ist auch, kann auch normaler Abrieb sein. Aber die drei ähm, in Folge, das ist gefährlich, weil vorher kommen große Splitter. Öl abgelassen, es war kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl. Also von daher war das alles okay. Das war das Ende der Geschichte. Dann habe ich mir gesagt, okay, es macht keinen Sinn, da weiterzumachen, weil entweder ich muss den Motor aufmachen selber. Wobei ich einen KTM-Motor noch nie aufgemacht habe. Also deswegen würde ich es lieber gerne KTM machen lassen, weil es bringt halt nichts. Vor allem, ich habe nicht in also wir wollen ja in drei Wochen fahren. Ich schaffe es halt nicht in drei Wochen, das Motorrad zu reparieren, um dann im Endeffekt in den Urlaub zu fahren. Also muss ich es zu KTM geben. Und ich bin gerade eben bei KTM und, oder wie gesagt, ich bin gerade bei McDonalds, weil KTM hat noch nicht offen und die Dicke steht schon bei KTM vor der Tür und wartet darauf. Das Wetter passt auch perfekt dazu, es ist regnerisch. Ja, also was soll ich sagen? Ich würde gerne was Besseres sagen, aber es ist so, wie es ist. Die Maschine ist kaputt. Ich werde heute mal schauen, wie das so wird bei KTM, weil die KTM München Nord ist relativ cool. Ich habe da auch mit jemandem telefoniert, der ist Michael, also... Grüße an Michael, danke nochmal für den Support, für den schnellen. Und ja, er versucht halt jetzt das Problem zu lösen. Er wird wahrscheinlich den Motor spalten müssen oder aufmachen müssen, um nachzuschauen, was es ist. Und ja, und dann werde ich euch weiter berichten, was es war und ob wir es schaffen, am 1. Juni in den Urlaub zu fahren. Sollte das wirklich der Fall sein? Dann gibt es noch ein Video. Ansonsten gibt es auch ein Video, aber das wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Aber ja, seid gespannt. Es geht weiter, das Leben. Also, bis später. Für die.